Wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, wurde im neuesten Video von HKCM meine Analyse analysiert und ich möchte in diesem heutigen Video darüber sprechen, warum diese Analyse über meine Analyse leider zum Teil sehr falsch ist und werde dies auch begründen. Wenn ihr mehr davon erfahren möchtet, bleibt dran. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie bereits am Anfang des Videos erwähnt, werden wir auf die Punkte eingehen, die ich leider nicht unterschreiben kann, was die Analyse von HKCM über meine Analyse angeht. Und wir fangen mit dem ersten Punkt an, und zwar ist das der logarithmische Chart. Wir praktizieren jetzt schon seit mehreren Jahren die elliott wellen theorie und das, was mir im Laufe dieser Zeit aufgefallen ist, beziehungsweise die Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe, ist, dass die Big Boys sowohl regulär als auch im Logchart die Elliott-Wellen counten. Und dann in einem Video hinzugehen und zu sagen, dass logarithmisch der absolute falsche Weg ist, um den Elliott-Wellen-Count einzuzeichnen, ist für mich persönlich leider eine Falschaussage. Ich finde, dass beides, oder bzw. es ist Fakt, dass beides eine Daseinsberechtigung hat und ich behaupte mal, dass es jetzt zum Beispiel in einem Asset wie der DAX oder der SP 500 natürlich eine absolut andere Darstellung ist als im Bitcoin-Chart. Also beim DAX oder S&P 500 kann man gerne nur regulär analysieren. Beim Bitcoin, wo es aber leider nur 13 Jahre zurückgibt ja, und keine Jahrzehnte oder mehrere Jahrzehnte, ist es natürlich so, dass man den logarithmischen Chart definitiv mit einplanen sollte. Als nächstes haben wir den Punkt des LJ-Wellen-Counts an sich. Und zwar ist es so, dass dort gefragt wird, was für mich das Ganze hier ist und wie ich das Ganze counten würde. Und ich mache das jetzt einfach mal ganz frei Schnauze aus dem Bauch raus, indem ich es einfach einblende und zwar wir haben hier eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und eine Welle 5. Das Ganze ist für mich eine Welle 1 und dann haben wir hier eine A, eine B und eine C nach unten, die dann nochmal in diesen Bereich hier reingeht, wo wir natürlich die äh, interne Liquidität haben und diese interne Liquidität wird definitiv nochmal abgeholt. Da bin ich wirklich fast felsenfest davon überzeugt und ich glaube nicht, dass die Market Maker hier irgendwo mitten im Nirgendwo anfangen werden, einen neuen Bullenmarkt zu starten, denn jeder weiß, der Zyklus ist wie folgt, wir bringen den Kurs immer wieder dahin, wo er angefangen hat und wenn wir jetzt mal daran denken, dass jeder, der hier long gegangen ist und auch hier long gegangen ist, immer noch im Markt ist und im Plus ist, ist das natürlich das, was die Market Maker nicht haben möchten, denn die wollen diese Liquidität natürlich mit einsammeln, deswegen ist es für mich überhaupt gar nicht untypisch oder vielleicht sogar äh, ist es für mich sogar schlüssig, dass der Kurs nochmal in diesen Bereich kommen sollte. Wie man dann am Anfang des Videos sehen konnte, wurde dann ein LJ-Wellen-Count eingeblendet und diesen möchte ich euch jetzt nochmal einblenden und zwar möchte ich darauf eingehen, dass die Regel, wie sie dort im Video besprochen wurde, leider nicht stimmt bzw. nicht fest belegbar ist. Und das werde ich auch mit Quellen natürlich beweisen bzw. darstellen. Aber erst schauen wir uns mal den Count an. Und zwar sieht der wie folgt aus. Wir haben hier eine 1 bis 5 nach oben, eine ABC nach unten, dem, demnach eine 1, 2. Haben dann eine 1 bis 5 nach oben als Welle 3, eine ABC nach unten als Welle 4, eine 1 bis 5 nach oben als versagende Welle 5. Dann haben wir... Zusätzlich hier oben ein Swing-Failer-Pattern gehabt, welches wir genutzt hatten, um dort aus dem Spotmarkt auszusteigen. Und sehen dann hier eine ABC nach unten, die entweder eine A-Welle ist, je nachdem wie die Wellenstruktur im Inneren gecountet ist, oder eine Welle W und im Anschluss eine Welle B. B, die von meiner Seite her eine Expanded Flat ist, was auch vollkommen legitim ist und auch von den Wellen her gut passen würde. Und diese hätte ein durchschnittliches Ziel von 161,8%. Ja. Und im Video von HKCM wurde behauptet, dass es absolut nicht sein kann, dass die Welle C über das Ziel von 161,8% hinausgeht und das möchte ich jetzt gerne in diesem Video widerlegen. Dafür gehen wir kurz ins Internet und schauen uns einmal folgendes an. Wir haben hier eine Seite, die schon seit 2013, glaube ich, ähm, existiert. Dort steht, dass die Welle C ein Impuls ist und dass die Welle C Normalerweise 100 bis 123 Prozent der Welle B ist. Und jetzt kommt der Punkt. Aber es gibt kein Maximum Limit nach oben oder nach unten, je nachdem, was es für eine Expanded Flat ist. Das ist der erste Beleg. Und jetzt die nächste Seite. Und hier, das ist ebenfalls eine Seite von 2000 und Juni 2014, ja. Da sehen wir folgendes und zwar steht dort auch nur, dass die Welle C mindestens 100% erreichen muss, aber es ist kein Limit angegeben. Und jetzt ist halt eben die Frage, was ist korrekt? Ich kenne die ganzen Bücher. Ich weiß, dass in den Büchern immer die 161% gesagt werden, aber in den alten PDFs und in den alten Berichten im Internet, und das ist ja auch das, wonach sich eigentlich richten sollte, gibt es kein Maximum, was das Level der Welle C in einer Expanded Flat angeht. Ich hoffe, dass ich das hiermit klargestellt habe und äh, bin gespannt, ob es darauf nochmal eine Analyse geben wird, wäre natürlich klasse, würde mich freuen. Ähm, ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist, ich bin gespannt, was ihr bevorzugt, regulär oder logarithmisch. Und ich möchte noch einmal kurz am Ende des Videos zeigen, dass wir bereits vor längerer Zeit genau diesen Count hier hatten. Ja, wir haben hier die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, haben dann hier die A, B und dann die C. Und ja, das ist genau das Ziel, was wir jetzt hier als die 161 markiert haben. Was jedoch nicht heißen muss, dass das das Maximumziel ist, weil, wie wir gerade festgestellt haben, ist es so, dass wir deutlich höher gehen können, um eine extensierende Welle C zu sehen, da es kein Maximum nach oben gibt. Ich hoffe, dass das Video aufschlussreich war. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert gerne eure Meinung, teilt das Video, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße an das Team von HKCM und nochmal danke fürs Analysieren meiner Analyse. Bis dahin sage ich, macht's gut, euer Mr. Sagittario von der Bullwurst Bear Academy. Ciao.